Hallo und herzlich willkommen! Ich werde dir heute in weniger als fünf Minuten genau erklären den Unterschied zwischen zwei scheinbar gleichbedeutenden Wörter, und zwar Anleitung und Anweisung. deutsche Sprache ist eine logische Sprache. In einem Wort können wir sehr oft viele Hinweise finden. Zum Beispiel in dem Wort Anleitung wir haben ein verstecktes Verb leiten. Zum Beispiel Anleitung leiten. Leiten bedeutet, dass eine Person uns hilft durch einen Prozess. So, äh, sie, geben, äh, sie gibt uns quasi Instruktionen, was wir machen sollen. Genau das sind die Anleitungen. Die sind zum Beispiel Bedingungs- oder Aufbauanleitungen. Das sind wie eine schriftliche Erklärung, wie man etwas benutzt. Zum Beispiel, ich benutze eine Anleitung, um einen Schrank oder ein Bett aufzubauen. Eine Lehrerin sagt, hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie die Aufgaben lösen können. Oder ich schreibe eine Erörterung auf Deutsch mit Anleitung meines Deutschlehrers. Das heißt, ich schreibe eine Erläuterung, einen Text und mein Deutschlehrer hilft mir dabei. Viertes Beispiel. Für dieses Produkt benötigt man technische Anleitungen als Unterlage. Fünf. Unsere Firma bietet praktische Anleitungen zur Vorbereitung einer Überseereise an. Das heißt, unsere Firma bietet ganz praktische, sozusagen oder Instruktionen für eine Überseereise. In dem Wort Anweisung haben wir Weise. Das heißt, man sollte sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Zum Beispiel, wie ein Medikament eingenommen werden muss oder eine Hilfestellung zu besseren Verständnis einer bestimmten Tätigkeit. Nehmen wir ein paar Beispiele. Bitte folgen Sie meinen Anweisungen. Das sagt zum Beispiel ein Chef zum Mitarbeiter. Oder ich schreibe, ich schreibe einen Text auf Deutsch auf Anweisung meines Deutschlehrers. Das heißt, mein Deutschlehrer hat mir gesagt, einen Text auf Deutsch zu schreiben. Er hat mir ähm, Anweisung oder quasi Instruktion gegeben. Ähm, Anweisungen sind Befehle, aber nicht so, nicht so streng wie Anordnungen. Folgen Sie meinen Anweisungen, sonst müssen sie die Konsequenzen tragen. Oder oh ja. jetzt wurde auf Anweisung des Präsidenten anders gehandelt. Das heißt, der Präsident hat eine Anweisung gegeben und es muss anders gehandelt. Zum Beispiel die Anweisung zur Medikamenteneinnahme steht ab dem Beipackzettel. Wenn du dieses Video hilfreich findest und jetzt verstehst genau den Unterschied zwischen diesen zwei Wörtern, bitte Like und Subscribe äh, anklicken, ähm, sehr gerne einen schönen Kommentar schreiben und dieses Video weiterteilen. Bis nächstes Mal.